Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Zumindest. Siehe links unten. Und jetzt zum benutzen Satz von Pythagoras. Allerdings hat Pythagoras selbst nicht diesen Satz als erster so entdeckt. Es gibt also diese ganz interessanten, so stellt es hier vielleicht schon, ja, die pythagoreische Tontafel aus Babylonien. Ja. <lacht> Und da, da drauf stand diese pädagogische Trippel, also Zahlen für äh, Trippeln, vor denen die, der Satz schon gilt. Das ist eine sehr, sehr große Leistung von den Babylonern damals. Wie auch immer, gehen wir jetzt wieder zurück zu diesem Satz von Anfang an und sagen wir auf einmal diesen Satz, wie das mit Worten so zu sagen ist, in einem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Quadrate der Katheten gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Na, so hört es wirklich sehr kompliziert an. Ist es aber nicht, das werden wir gleich sehen. Nur wichtig, der Satz gilt nur bei Dreiecken, die einen rechten Winkel haben. Ja? Also da ist ein rechter Winkel mit diesem Punkt dazwischen, ist ein rechter Winkel gemeint. So, das ist eine Vereinbarung zwischen Mathematiker. Oh, und jetzt, da sind die zwei Seiten, die an der rechten Winkel sind. Also eine Seite da und eine Seite da. Die zwei, zwei, zwei Seiten nennt man Katheten, a und b. Gegenüber dem rechten Winkel, diese Seite, die nennt man Hypotenuse. Also gehen wir wieder zurück zu diesem Satz. Bei einem rechtwinkligen Dreieck und nur da ist die Summe der Quadrate der Katheten. Also man nimmt die eine Kathete, a und macht das Quadrat dafür, A Quadrat. Man nimmt die andere Kathete hier mit B. Könnte man auch ein anderes Symbol benutzen, aber jetzt lassen wir es mit B. Und nimmt das Quadrat auch davon, B Quadrat. Und macht daraus die Summe. Man muss die Summe der Quadrate der Katheten haben. Also A Quadrat plus B Quadrat. Und das gleich wird dann gleich, ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Also hier ist die Hypotenuse. C, also die Seite gegenüber dem rechten Winkel, ja, C, und das Quadrat ist C Quadrat. Da ist also der Satz, wo zum ist da Habe ich hier nicht geschrieben. Da ist er. A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat. Ja? Gut. Das muss ich auch vorher schreiben. Mit Buchstaben und so. Da ja, werde ich danach korrigieren. Nehmen wir jetzt drei Zahlen. <lacht> Zufällig. 2, 3, und 4. Sind diese können diese Seiten eines rechtwinkliges Dreiecks sein? Die Antwort ist nein. Wie kann man das feststellen? Also die Hypotenuse, kann man jetzt hier sehen, ist immer die größte Seite. Die Katheten sind immer kleiner als die Hypotenuse. Also das bedeutet, wenn eine Zahl für die Hypotenuse, das wäre so eine Länge, ja, die Hypotenuse ist, dann sollte sie hier bei diesen drei Zahlen 4 sein. Und probieren wir jetzt, 2 zum Quadrat plus 3 zum Quadrat, also 4 plus 9, ist das gleich 4 zum Quadrat? Nein, 4 plus 9 ist 13, 4 zum Quadrat ist 16. Ja? Das bedeutet, diese drei Größen, also wenn die Zentimeter sind, das können nicht Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks sein. Das wird ein anderes Dreieck sein. Es wird schon ein Dreieck sein aber nicht kein rechtwinkliges Dreieck. Okay. Wie ist es mit 5? Ja? 3 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat, das sind die kleineren Seiten, also die Katheten, das ist 25 und 5 zum Quadrat auch. Es gilt also, dass die Summe von diesen zwei Quadraten auch so gleich wie viel die, äh, das Quadrat der dieser Zahl ist. Also das ist dann die Hypotenuse, 5 und die zwei Katheten, 3 und 4. Hm? Nicht vergessen, das gilt nur bei rechtwinkeligen Dreiecken. Okay, so jetzt, bei einem rechtwinkeligen Dreieck sind die Katheten 6 und 8 cm lang. Berechnen Sie die Hypotenuse. Man kann auch in der Formelsammlung sehen, da ist sie, ja, da ist ein rechtwinkeliges Dreieck und da ist auch diese Formel geschrieben, ja, der Satz von Pythagoras halt. hier am Rand, wie auch immer, das kann man jetzt nicht so vollständig sehen, egal. Ähm, da ist eh sowieso der Satz, ja, der Satz von Pythagoras, und die Katheten, also A und B sind, sagen wir mal, A 6 cm in diesem Fall, und B 8 cm auch. 6 Quadrat plus 8 Quadrat, das muss dann die Hypotenuse zum Quadrat sein. Wenn man das jetzt addiert, 6 zum Quadrat, also 36, und 8 zum Quadrat, also 64, zusammenrechnen, das ist 100. Und das ist das Quadrat der Hypotenuse. Also das bedeutet, die Gegenrechnung von Quadrat ist die Wurzel, also die Hypotenuse selber, wird die Wurzel aus 100 sein, also 10. Und das sind halt Zentimeter, weil wir überall Zentimeter benutzt haben. Bitte nicht vergessen, wir müssen immer die gleichen Einheiten haben die entsprechenden kleinen Einheiten. Wenn jetzt die Hypotenuse und eine Kathete gegeben sind, dann müssen wir diese Formel, also den Satz von Pythagoras, ein bisschen umformen. Nämlich, wir machen dann, ups, äh, wir machen das so. Da ist nochmal der Satz von Pythagoras hier. Da ist er. Bei einem rechtwinkligen Dreieck. Und jetzt bei einem rechtwinkligen Dreieck sind die eine Kathete 21 mm und die Hypotenuse 29 mm lang. Berechnen Sie die andere Kathete. Ja? Also nehmen wir an, dass die äh, gefragte Kathete die B-Kathete ist. Okay, also das bedeutet, das hier muss allein bleiben. Wir bringen a Quadrat auf die andere Seite. Also das ist eine Summe, also das ist eine positive hier mit Plus gemeint. Also das wird auf die andere Seite Minus sein. Also dann bleibt hier b Quadrat allein ist gleich c zum Quadrat minus a zum Quadrat. b Quadrat also ist c zum Quadrat, das ist die Hypotenuse 29 Quadrat minus A ah, zum Quadrat, das ist die andere Kathete. 21 zum Quadrat. Wenn man die Rechnung macht, da bleibt 400. Ja? Und die Gegenrechnung vom Quadrat ist wieder die Wurzel. Die Wurzel aus 400 ist 20. Und da wir hier Millimeter überall hatten, das bedeutet, das wird 20 Millimeter sein. Noch einmal aufpassen, wenn das hier zum Beispiel mit Zentimeter gegeben wäre, 2,9 Zentimeter, dann würden wir das sowieso erst in 29 Millimeter umwandeln umrechnen. Und das ist jetzt grundsätzlich, wie äh, man mit dem Satz von Pythagoras arbeiten kann. Einen Beweis sehen wir in einem anderen Video. Danke sehr.